5. G. Plötzlich gab es ein 5. G. Und da es das gab, wird es ohne Disney wieder Bauern, eine Industrie oder auch eine intelligente Autos geben. Und man bräuchte es jetzt, da erschraken die Leute. Denn ihre Autos liebten sie und beschlossen, dass man auf keinen Fall warten könne, bis Europa dieses anbieten kann. Stattdessen müsste man es anderswo kaufen und dessen Hersteller das spionieren per Vertrag abgewöhnen. Der zeigte als seiner Unschuld sogar den Expertencode, der angeblich in den Funkturm lief. Da störte es auch fast nicht mehr, dass es überall im Land noch Orte gab, an denen es noch kein einziges der Gs gab und die Frequenzen für das fünfte G wurden so teuer versteigert, dass fast kein Geld mehr vor mehr blieb.